Hallo liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, ist, was soll ich sagen, es passieren schon wieder dramatische Dinge. Ich habe nämlich heute mit meiner Supermaschine, mit meinem Erifizierer, habe ich heute bei einem Nachbarn erifiziert. Und das ist so richtig in die Hose gegangen. Ihr werdet es erfahren, bleibt dran. Da! Ja, Nachbar? Ja. Was sagst du seinem Rasen? Perfekt! Perfekt! Perfekt! Er sagt perfekt! Nimmt Form an! Die Fans wollten nämlich wissen, wie dein Rasen geworden ist. Nach der Neusaat, die ihr hier sehen könnt. Ja, wir sind äh, schlichtweg begeistert. Der Hasen ist wirklich unglaublich dicht geworden. Er mäht auch jeden Tag. <lacht> jeden <lacht> Tag. zweiten. Jeden zweiten. Zwei, okay. jeden zweiten, zweiten. Jeden, Entschuldigung, jeden zweiten Tag. Wahnsinn. Also wirklich, Also es ist schon nahe am Teppich. Du mähst so auf ungefähr 30 Millimeter. Man kann nicht meckern, man kann nicht meckern. Also nach diesem Chaos, was hier letztes Jahr gewesen ist, ist das heute ein Top-Rasen hier. Wir haben jetzt ziemlich heiße Tage, also schön viel Wässern. Na eben, hier, alles ja. trocken. Ja, ja, ja gut, alles das ist. trocken. da sind so harte Stängel, die hat er auch im Rasen drin. Die vertrocknen natürlich dann auch, wenn sie kein Blatt äh, mehr haben. Und dann sieht das nicht so schön aus. Aber wir jammern wieder mal auf hohem Niveau. Insgesamt nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir sind zufrieden. Und dann mit so einem alten Rasenmäher hier, mit so einer... Mit so einer Schüssel. Hallo. Oh, oh jetzt Hallo? muss ich weg. Jetzt muss ich weg, Freaks. Er kommt. Ich hätte nichts zusammen Rasen mehr sagen sollen. Ah. So, aber nicht, dass hier der falsche Touch aufkommt. Ich habe ihn mit dem Spindelmäher mähen lassen. Er durfte den Sportman benutzen. Und er war begeistert. Aber er ist ein bisschen teuer. Zurück zum Errifizierer. Das, liebe Rasenfreaks, ist ein tonhaltiger Boden. Da kann man so richtig, da kann man so richtig schöne Kugeln draus formen. Vor allem, wenn der richtig schön feucht ist. Wahnsinn! Das ist der Boden von meinem Nachbarn gewesen. Und ich habe halt die ganze, die ganze Fläche wirklich zerstört. Es war bloß eine kleine Fläche, wir haben dann rechtzeitig abgebrochen. Weil ich dir gesagt habe, nee, nee, das, das ist jetzt hier nicht richtig und nicht gut. Das funktioniert nicht gut. Da war auch glaube ich, ganz froh, dass ich abgebrochen habe. Ja, daraus lernt man. Ich, ich habe schon lange immer überlegt, warum hat diese Maschine hinten diese Walze dran? Und jetzt werde ich diese Walze abbauen, und zwar gleich, werde ich diese Walze runterbauen. Ich hoffe, ich kriege sie abgeschraubt. Denn diese Walze macht mehr kaputt, als dass sie hilft. Natürlich soll sie im Boden wieder so ein bisschen glätten. aber Sie macht, die drückt die ganzen Zapfen, die man ja rauszieht aus dem Boden. Die ganzen Zapfen drückt sie kaputt. Und dann kann man sie auch nicht richtig gut aufsammeln. Totaler Schrott. Jetzt holen wir die Maschine runter und dann schauen wir uns das noch mal das genauer an. Yeah! So, herrlich bei dem Wetter. Es ist ganz wichtig, jetzt diese Hohlsporne wieder äh, zu säubern, den, den, den, den Ton, den Lehmboden da rauszuholen, weil sonst, wenn das durchtrocknet, wird das hart wie Beton und dann, kann man, dann kommt man da nicht mehr rein. Also dann, dann kann man da wirklich mit dem Hammer und mit dem Schraubendreher äh, diese Löcher wieder frei machen. also gleich. Solange das noch halbwegs feucht ist, der Boden gleich sauber machen. Okay, ja, das ist die Rolle hier, das ist diese schwere Rolle, die eben den Boden wieder glatt äh, walzt, aber auch eben die Pellets zerdrückt. Und die kommt jetzt weg. Yeah! so das alles muss ab das muss ab das muss ab das alles wir fangen mit der klappe an Aber jetzt mal schützen wir die hände andreas handschutz Jetzt mal schön handschutz okay. das war schon mal einfach hier sind 13er. Hier sind zwei Rollen. Das ist echt verrückt. Hier ist eine kleine Rolle und das ist die große Rolle. Ich bin mega gespannt, wie das Ding dann funktionieren wird. Also, Menschenskinder, ich habe das schon so lange. Ich habe mich immer geärgert, dass hier äh, die, die Zapfen äh, platt gedrückt wurden. Das war jetzt nicht so schlimm, weil mein Boden relativ sandig ist, aber dieser Lehmboden, das war so eine Katastrophe. Jetzt wird schon spannend. Wir müssen wahrscheinlich hier den ganze, ganzen Behälter, den ganzen Deckel abnehmen. Und wenn ich es wieder brauche, speise ich wieder zusammen. Ja. Wie soll denn das da runtergehen? Das haben wir einfach raufgeschweißt hier. Was mich am meisten stört auf dieser Seite hier, ist etwas verschweißt worden, nachträglich verschweißt worden, nach dem Motto, das machen wir nicht mehr auseinander. Es ist zwar völlig pervers, das jetzt hier durchzuflexen, macht der Rasenfree jetzt einen großen Fehler, ich weiß es nicht. Ich kann ja mal die beiden Schrauben vom Lager lösen oder die Schrauben lösen. Das nicht raus. Der geht so auch nicht ab. Schwieriges Thema. Das Ding muss ab. Brutal abflexen. So lieber Roman Ich habe, ich habe weder eine Bedienungsanleitung. Das habe ich noch. ja ja ja. ja. Ich jetzt lange genug angeguckt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich werde die Dinger jetzt abflexen. Ich bin jetzt hier, hier durchflexen, da flexen, auf der anderen Seite flexen. Dann ist das ganze Gerüttel weg. Und es ist ja Metall. Wenn das ein fehler war, dann kann ich es wieder anschweißen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Ich brauche das nicht mehr. Es hat nicht funktioniert. Ich kann es nicht ausbauen. Es ist nur Mist. Und die da oben diese Träger kriege ich sowieso nicht raus. Und den einen vielleicht noch, der andere ist festgespeist. Ist zwar eine brutale Methode, könnt ihr auch <lacht> disliken. Aber ich will jetzt ein besseres Erifizierergebnis haben. Und ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. <lacht> Letzter Check hier. Die Nachbarn hier gleich vom Stuhl brutal brutal legend Das ist mal ein gutes Ergebnis, wieso ich jahrelang diese Rolle hinten dran hatte und mir meine, meine Zapfen gedrückt habe. Ich kann es euch nicht sagen. Jetzt ist die Maschine erst perfekt. Jetzt refiziert sie erst perfekt. Ich musste erst dieses Ding wegflexen. Es ist unfassbar. So soll es sein. Ja, liebe Rasenfreaks, es war brutal. Ich weiß, hier in der Werkstatt beim Rasenfreak wird hart gearbeitet an faszinierenden Maschinen zur Rasenpflege. Wenn euch sowas Spaß macht, abonniert mich, lasst eine Glocke an, dann habt ihr mal gleich meine aktuellen Videos. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak Andreas Kraus. Ciao!